Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Zuerst möchte ich einmal dem Bundesrat für seine Antwort danken. Sie überrascht mich aber nicht, dass der Bundesrat dem ENSI als einer seiner Aufsichtsbehörde für nukleare Sicherheit und Sicherung einen Persilschein ausstellt, war nicht anders zu erwarten. Auch das Bestreben des Bundesrates, Gesetze und Verordnungen so unmissverständlich zu fassen wie möglich, ist löblich und an sich auch zu unterstützen. Nun ist ihm dies genau bei der Festlegung der Dosisgrenzwerte bei Kernkraftwerken, also beim Maß, wie viel Radioaktivität bei einem Störfall aus einem Kernkraftwerk austreten darf, offensichtlich nicht gelungen. Die Verunsicherung, die die Teilrevision der, Energie, der Kernenergieversorgung ausgelöst hat, ist jedenfalls groß und geht weit über den Kreis der üblichen Verdächtigen in diesen Fragen hinaus, womit ich die Umweltverbände meine. Wie sonst wäre zu erklären, dass fast die Hälfte aller Schweizer Kantone in der Vernehmlassung Einwände gegen diese Totalrevision formulieren oder sie sogar zurückweisen? Die Vernehmlassung der Revision hat gezeigt, dass eine Mehrheit der stellungnehmenden Kantone und die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr eine Sistierung der Revision fordert. Die Kantone Bern, Basel-Stadt, Genf, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Uri, Watt und Wallis sind diese Kantone. Die Kantone Appenzell, Innerrhoden und Ausserrhoden fordern das Abwarten des Gerichtsentscheides, der im Postulat ausgeführt ist. Auch die KSR, die Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz, hält die in der Revision vorgeschlagene Dosisgrenzwerte als nicht angemessen und fordert eine ausführliche Begründung dieser Revision. Die Kantone Appenzell, Außerroden, Luzern und Zürich fordern weitere Überprüfungen betreffend Strahlenschutz im Rahmen des vorliegenden Postulats, Solothurn wie auch der Kanton Freiburg sind ebenfalls zurückhaltend und somit sind wir bei über 16 Kantonen. Als Ständereihe, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, stehen wir also in der Pflicht, was unsere Kantone fordern. Weiter erwähne ich auch die Mediziner, die sagen, die Revision der Verordnung im Kernenergiebereich Erst ab 19 in Kraft treten soll, ist aus ärztlicher Sicht klar abzulehnen, da sie den Strahlenschutz der Bevölkerung im Vergleich zur aktuell geltenden gesetzlichen Regelung bei einem nicht einmal sehr seltenen Störfall in einem Schweizer Kernkraftwerk massiv schwächt. Und auch die Kommission für Strahlenschutz, die den Bundesrat genau in solchen Fragen beraten sollte, bevor ein Entwurf für eine Revision in die Vernehmlassung geschickt wird, ist der Meinung, der vom Bundesrat in die Revision vorgeschlagenen Dosisgrenzwert sei, Zitat, nicht angemessen. Opposition gegen diese Verordnung kommt aber nicht nur aus medizinischer Sicht. Auch der Zürcher Anwälteverband formuliert auch große rechtsstaatliche Bedenken gegenüber der Totalrevision, welche die Vorsteherin des UWEC damit begründete. Es müsse wieder Rechtssicherheit hergestellt werden, da die Verfügung des ENSI beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden seien. Der Zürcher Anwaltsverband argumentiert: Ist eine konkrete Streitfrage Gegenstand eines hängigen Gerichtsverfahrens, kommt die Aufgabe, Rechtssicherheit herzustellen, in erster Linie den Gerichten zu. Und weiter unten musste ich lesen, die Änderung der rechtlichen Grundlagen während eines Verfahrens mit dem Zweck, den Verfahrungsausgang zu beeinflussen, untergräbt die Rechtssicherheit und damit einen der rechtsstaatlichen Grundpfeiler. Sie untergräbt auch das Vertrauen, die dem Rechtsstaat gegen die Durchsetzungsinstrumente gelten. Und ich frage mich allen Ernstes, wieso der Bundesrat nicht das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts abwarten will und in dieser Sache eine solche Eile an den Tag legt. Das ist für mich und viele andere schlicht unverständlich und nicht nachvollziehbar. Ebenso wenig ist es nachvollziehbar, wenn nun von anderer Seite gesagt wird, mein Postulat führe zu einer weiteren Verzögerung dieses Prozesses, da das Bundesverwaltungsgericht erst entscheiden könne, wenn dieses von mir verlangte Zusatzgutachten vorliege. Das ist natürlich nichts anderes als eine Nebelpertarde, denn das Gericht entscheidet selbstständig und unabhängig. Es wäre ja noch schöner, wenn jede Forderung, nach einer zusätzlichen Expertise zu verzögerten Gerichtsverfahren führen würde. Da würden ja auf Teufel komm raus immer wieder neue Expertisen verlangt und es käme kaum mehr je ein Urteil zustande. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, warum habe ich dieses Postulat überhaupt eingereicht? Ich bin ja, weiß Gott, kein Gegner der Kernenergie. Aber in Fragen rund um die Kernenergie und insbesondere aber um Fragen betreffend Dosisgrenzwerte bei Kernkraftwerken darf es nach meiner Ansicht nach nicht der Hauch eines Zweifels geben. Denn jeder Zweifel, jede Unklarheit ist Gift für das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger in unsere Politik. Und dieses Vertrauen darf aus meiner Sicht nicht strapaziert werden. Im Gegenteil, wir als politisch Verantwortliche haben alles zu tun und dafür zu sorgen, dass die größtmögliche Sicherheit bezüglich der Kernkraft besteht. Und es geht uns, es geht hier um uns, es geht aber auch um die Enkelkinder und um die Glaubwürdigkeit der eingeschlagenen Politik. Und meine Kolleginnen und Kollegen, ich erwähne nochmals, wenn die Kantone eine solche klare Stellungnahme abgeben und wir immer auch wieder den Kantonen die Kompetenz geben wollen und sie diese nun wahrnehmen, dann frage ich mich wirklich, ob an diesem System, wie es hier eingeschlagen wurde, der richtige Weg ist. Und genau deshalb beantrage ich Ihnen, die im Postulat formulierten Fragen von einer unabhängigen Expertise klären zu lassen. Und ich bitte Sie um Zustimmung zu meinem Postulat. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Das Wort ist.